Brauche du dann nur auf links halt. auf die Feuer oh. einstellen zum Fall ausrichten. Feuer da, Feuer, Feuer, Feuer. Oh meine. Lass uns einfach irgendwo weit weg. Charge, gehen. Charge, Charge. User joined your channel. Hallo. Oh! Ich sind ja wieder drei mehr als wir. Alter! Junge, das LW riecht nicht auch. Wie sollen verdammt immer diese scheiß Leute rausbringen. Wir dürfen nur einen ich mehr haben. meinen Namen richtig schreiben. Nur so, ich ich schreibt mal. Darf ich gar nicht im Allshit schreiben? Sie sollen jetzt einen rausbringen und wenn das nach nbl regeln geht, dann. Gerade eben war Und Fire im Charge, ey. Ich werde noch mit dem reden, sobald er aus dem Urlaub wieder da ist, mit dem ich das auch organisiert oh, habe. Ja. So geht das ja nicht. Sind, ja. Mh. Nichts nochmal neu organisieren. Die dürfen, die dürfen über 15 haben. Aber mit dem, dem, ich das auch ausgemacht habe, das ist richtig schnell Also was hey. wir dann auf links nicht, Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, Bleib zusammen. Sorry. Der okay, geht weg von mir und mag ich dein Team Hinter <lacht> dir, Hartwelt. Leck. Das ist so eine Schwuchtel. Ruhig. Oh oh! Fuck, fuck sorry! Ja, ruhig ein Schandlb. Ich bin oh, hinter nachdenken. mir. Schlagen, da ist so, mich auch gleich einmal klären. Das ist ganz überhaupt Was? Stimmt doch gar nicht. Ja, jetzt fehlt jetzt dieses LBW, dass wir jetzt das äh, man... eine Niederlage haben. Hm? Wieso, was willst zu machen? äh, schreib's nicht fuck ach so, ne, ne, lass mal Nee, aber nee, das, ist, das ist, das ist, das ist, das kommt dann kindisch rüber das ist Quatsch, wenn man weniger als 15 bringt, hat man nicht auch hm, die Linie halt wollen. das ist ja Quatsch glaub, wie viele Runden sind das also noch, links, M Link, Link, links um, links um ja, wie viele oh. ja, der scheiß erste gerade. ist das Insulting, komm, ich würde jetzt einfach alles, äh, alle liefen ich habe einen Screenshot gemacht. Äh, mit dem ich das organisiert habe, der war zweit. Also ganz ehrlich, wir, jetzt im Urlaub. wir liefen dem, jetzt alle Orte ohne irgendwelche Streitereien. Wer, wer, wer, wer hat Wertbock zu liefern? Ja, ich Ja, glaube, ja. ja. Nee, ja wir, wir liefen jetzt alle einfach nichts schreiben. Einfach, einfach lieben Hat ja keinen Sinn sowas.